Ja, <lacht> Sogar Greldig hält das für eine gute <lacht> Ja, Ronga, es ist halt scheiße, wenn man nicht betrunken wird, weil wenn du, wenn du jetzt halt stirbst, ne, dann am besten betrunken. <lacht> aber. Ja, du ziehst deinen letzten Schlauch leer, kannst noch die letzten paar Tropfen an Geraldik geben und dann schaut ihr euch bemitleidenswert an und könnt dann langsam nach draußen auf die Planken treten. Schaut Denk dann, dran, wie, wie die Nahrungsvorräte, die ihr vor ein paar Stunden gekauft habt, äh, Jetzt sorgsam verladen werden auf drei sehr brüchige Wägen und... Achmed, wir sind fähige Krieger. Aber äh, selbst das Siebt ist, ein, ist eine Konfrontation mit 50 Stadtwachen nicht äußerst aussichtsreich, ja? Ähm, wie gedenkt ihr, die Bevölkerung zu mobilisieren? Effendi, ich bin vertrauenswürdig. Ich bin derjenige, der auf der Welle reitet, damit ich nicht untergehe. Die Welle muss so groß sein, wie irgend möglich, ja? Wir, wir müssen einen Grund schaffen, warum sie das Essen von diesem Karren nehmen und mit uns kommen äh, über die Brücke ins Regierungsviertel. Und äh, sie müssen so schnell und so laut und äh, wie irgend möglich sein. Wir müssen ihre Zorn fachen. Ihr seid doch auch Männer des Zorns. Wir könnten, wir könnten mit der Nahrung zum Marktplatz ziehen, sie unter der Bevölkerung verteilen und behaupten, es wäre alles, was wir vom Sultan befreien konnten und es sei noch deutlich mehr im Sultanspalast. Ja, Aber das könnte einen Aufstand verursachen. Wir, wir könnten die Nahrung auch mit Planen auf die andere Seite ziehen, sie aufstapeln und dann verbrennen wir die, die Karren und sagen, es ist ein, ein Edikt vom Sultan. Dann ist die Nahrung weg und die Bevölkerung ist hungrig, aber äh, es ist ein Edikt vom Sultan gewesen, sie werden sehr böse sein. Oh, ich würde dich so gerne hier durch den Raum prügeln, das weißt du gar nicht. Dass, dass dir überhaupt welche folgen wollen, ist Du willst der hungernden Bevölkerung jetzt hier noch das Essen wegnehmen und eben nennst du dich einen Widerstandskämpfer. Sie müssen sich die, das Essen verdienen, Effendi. Ja, wenn, ah. wenn der Sultanspalast geplündert ist, dann werden sie nicht hungrig sein. So einfach ist es. Aber Guruk muss sterben, er ist böse. Ich bin nicht äh, der Böse in dieser Geschichte. Rugel, hm. könnt ihr kurz die Verhandlung mit äh, Ahmed übernehmen? Ich muss etwas mit Runga prüfen. Ja natürlich, ich denke oh. wir sollten Stöcker kaufen. Stöcker und Fackeln und Steine. Also und gut. ein paar Blumen, weil wir müssen dann ja alle über die Brücke. Babur Holt Planen. Es muss Planen geben. Das Essen darf nicht zu sehen sein. Wir müssen damit unbeschadet bis zum Nordstadt gehen. Babur Holt Planen. Hey, wenn du es wagst, das Essen zu verbrennen. Ich töte dich mit meinen eigenen Händen. Greldig also zieht gut. dich so ein bisschen von ihm weg. Oh, Kredik, Kredik. Ronga ist auch ziemlich, ziemlich sauer auf den kann äh, gräldig den ja auch sehen. Greldig zieht Ronga oh. mit aller Gewalt aus, aus der Kammer an die frische Luft. Dieser Ronga, Mann. mein Freund, dieser Mann ist entbehrlich und widerwärtig. Wir können uns entweder auf einen sehr hoffnungslosen Kampf gegen wahrscheinlich gut gerüstete äh, Gardisten einlassen oder wir können dem Sultan einen Austausch an und äh, den Anführer des Widerstands gegen einen geschätzten Pryoten, der mit den örtlichen Sitten nicht allzu vertraut war und deshalb eine leichte verbale Entgleisung äh, über seine Lippen hat kommen lassen, austauschen. Und ja. gegebenenfalls noch nach dem Dokument fragen. Das äh, ist, ist mir auch schon durch den Kopf gekommen, dass wir einfach weiter mit ihm reden können, aber so wie die das mit äh, Bayodur gemacht hat, was genau, sobald wir ihm davon erzählt haben, was genau hindert ihn daran, wortbrüchig zu werden und uns auch noch einzusperren, weil er seinen Sinn von Recht in dieser Stadt durchbringen will? Meine mein Preiseur hat ihn einen Tyrannen genannt. Mein Säbel hindert ihn daran. Ein kopfloser Sultan kann mich nicht einsperren. Hey, Halik, du bist... Du bist schon ein verrückter, ein mutiger, mutiger verrückter Typ, aber ich glaube nicht, dass ja, dieser Elf, der pechschwarz ist, sich einfach von deinem Säbel erstechen lässt. Glaubst du, er hat übernatürliche Kräfte? Wir haben diese verdammten Spitzohren doch alle. Ach. Das sind Magier, verdammt. Oder Elfenpack. Zauberer, was auch immer. Ich bin mal mit einem von denen durch die Gegend gereist. Er ist zwar irgendwie auf einer ganz anderen Ebene vom Kopf her, aber ja, er konnte schon ziemlich starke Sachen mit seiner Magie machen. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist eine nächtliche Befreiungsaktion Priodurs und davon zeitlich getrennt ein Einbruch, um die Dokumente zu erlangen. Beides dass beides klappt, erscheint mir unwahrscheinlich. Einen Aufstand anzuzetteln so birgt in dieser Stadt mit dieser verhungerten, entkräfteten und eingeschüchterten Bevölkerung gewaltige Risiken. Wir müssen, wir müssen unsere Prioritäten ändern. Wir, egal wie wichtig dieses Dokument ist, wir können prei oder nicht schmoren lassen. Er ist immerhin ein Götterdiener. Wir müssen erst einmal Preyas erstrangig äh, äh, da erstrangig rausholen und wenn wir das geschafft haben, vielleicht improvisieren, um in den Palast zu kommen. Keine Ahnung. Bis dahin habe ich äh, von da an habe ich dann keinen Plan mehr. Aber wir können nicht äh, dieses Dokument vor Preyodurs Leben stellen. Keineswegs. Aber Pryor zu befreien, dazu ist entweder eine Ablenkung nötig oder ein nächtlicher Einbruch ins Gefängnis. Eine kleine Wachmannschaft, die nicht, die nicht äh, äh, gewarnt ist, können wir vielleicht ne nächtens überwältigen. Oder ja. wir, wir versuchen unser Glück mitten im Getümmel, während, während auf dem Marktplatz ein Aufstand stattfindet. Ich weiß aber nicht, wie gesichert die, das Gefängnis ist. Ich denke, wir sollten, wir sollten uns den Aufstand doch zunutze machen lassen. Auch wenn wir an der Aufgabe mit dem Dokument scheitern, irgendwelche anderen Helden werden sich sicher annehmen. Zumindest muss es getan werden, so ich, wie ich verstanden habe. Wachstelle muss herausgefunden werden. Und wenn wir das Kräfteverhältnis durch... Aufstand hier schon mal schwächen. Vielleicht einige der äh, mitnehmen, auch wenn wir nur 10, 20 von denen dezimieren können. Das ist ein großer Erfolg. Definitiv, Tschüss. aber wir, wir dürfen uns... Es wäre von Vorteil, wenn wir uns dabei nicht allzu deutlich zeigen. Das ist der Nachteil. Ich sehe momentan keine Möglichkeit, die Bevölkerung zu mobilisieren, ohne dass einer von uns den Anführer nimmt. Oder Ahmed in seinen eingeschränkten F F Fähigungen unterstützt. Ja. Vogel versteht sich mit dem Volk ziemlich gut. Ich meine, er ist ja auch so ein Bauer. Ich meine, ein einfacher Mann. Und vielleicht kann er ein paar Worte sagen. Wenn es nicht klappt, dann probierst du es oder ich. Was auch immer. Keine Ahnung. Mein Plan ist nicht ausgereift, aber ich glaube, wir kriegen auf die Schnelle kein Besseren. Und desto länger wir uns Zeit lassen, desto eher wird frei oder vielleicht ein Kopf kürzer gemacht. Statt das Essen zu verbrennen, sollten wir es dem Volk in Aussicht stellen. Als, als, als Nicht als Belohnung, aber als, als das, was ihnen zusteht, um mit der Aussicht mehr zu kriegen. Und damit sollte sich eine Menge an, an, an Bevölkerung mobilisieren lassen. Eventuell können wir die Verwirrung auf dem Marktplatz nutzen, das, das äh, Gefängnis zu knacken und Prayodur zu befreien. Und dann müssen wir sehen, wie wir reagieren. Wir, wir sollten uns keinesfalls zu weit voneinander trennen. Hast du dir das Gitter äh, oder das Gefängnis besser anschauen können? Können wir das da einfach ich, rausbrechen? Ich bin unsicher, sicherlich nicht ohne Werk. Und während ihr euch unterhaltet, könnt ihr erkennen, wie die Vorräte abgespannt sind und langsam in Richtung Süden, in Richtung des Effertempels zu rumpeln. Ja, vielleicht, wenn einer reingeworfen wird, dann werden sie das wohl auf- und abschließen müssen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt wissen wir, wer den Schlüssel hat. Oder, äh, wenn wir zuschlagen, wenn... Da gerade jemand reingeworfen wird. Das wäre eine Möglichkeit. Wir müssten uns in der Menge ver verbergen. Ähm Grelde kramt in seinem Seesack und äh, holt einen großen Umhang mit Kapuze hervor, den er um sich schlingt, um seine Waffen zu verbergen. Er trägt ja immerhin äh, Dolch, Wurfäxte und Säbel. Ähm, und versucht auf die Art weniger auffällig zu sein auffällig dann unauffällig. auffällig auffällig dann lasst uns Rogel und Ahmed holen und ich sehe momentan unter den gegebenen Umständen, dass die Nahrung wird bereits verfrachtet keine andere Möglichkeit als äh, spontan auf die Situation zu reagieren für einen guten Plan scheint die Zeit nicht zu reichen wenn wir das aber direkt am Marktplatz machen, Nahrung da aufbauen, dann werden sich natürlich alle Gardisten und die Bevölkerung dort versammeln. Äh, dort wollen wir sie nicht unbedingt haben. Nun, entweder, entweder nutzen wir die Gelegenheit, äh, die Gardisten vom Marktplatz wegzulocken und versuchen, äh, Pryodur am Marktplatz zu befreien. Oder wir nutzen das Gemenge, um, um das Gefängnis äh, ähm, aufzubrechen. Wenn sich ich erst hab... einige hundert äh, Bewohner auf, auf dem Marktplatz befinden, können die Gardisten sicherlich nicht bis zum Gefängnis vordringen. Und Boah. mit diesem unausgereiften Plan könnt ihr euch aufmachen, den rumpelnden Wagen hinterher, Haldan, Ahmed und den Helfershelfern. Derweil steht oder hockt du immer noch vor dem großen Loch. Verdammt, ich glaube ich muss jetzt zurück. Ich würde den Fisch wieder äh, in das Wasser zurückschmeißen und rückwärts kriechen, probieren zu müssen, ob ich es durchpasse. Ja, es, äh, du machst dich natürlich weiter dreckig und äh, dann stehst du wieder in diesem Loch und äh, siehst die ja, zornigen. Wohl aber auch belustigten Augen von dem Sohn Elhakiers, der sich selbst keinen Ton. Er geht Funke an. Und ähm, ich gucke guck, mich mal mit dieser, dieser, dieser dieses, dieses Rund auf und guck nach oben. Du hast gesagt, äh, Paraios ist allmächtig. Aber auch er hat dich verlassen. Preis hat mich nicht verlassen. Und ich würde dann mal ein Choral anstürmen. Und zwar eigentlich ein Choral, der normalerweise nur bei den Bandstrahlern sehr beliebt ist. Und zwar nennt sich der Prayers Zorn, hat keine realtätigen Auswirkungen. Äh, aber äh, kündet von dem der, der, der Kampf wieder der Ungerechtigkeit gegen schwarze Magie, gegen alles, was nicht preisgefährlich ist. Und diese Herrschaft erkenne ich inzwischen an, dass sie nicht preisgefährlich ist, wenn Geweihte in einen öffentliches Gefängnis in einen Grube geschmissen werden und äh, ja ich, meine Stimme wird immer, immer lauter und lauter ich hoffe, dass man die auch außerhalb der Grube dann hören kann ja, davon gehst du aus ähm, kannst dann deinen Choral anstimmen, Die wird aber auch keiner an antworten, also es äh, weder von den Wachen noch singt irgendjemand dort draußen mit Du kannst nur noch die äh, Betrufe von Rashtula hören, die aus dem Minarett äh, nach unten klingen und den ganzen Platz, äh, ja, wie immer noch fluten, auch wenn es ein bisschen dumpf ist, aber äh, wieder dieses ekelhafte Lächeln von El-Hakir's Sohn. Am Ende dieses Chorals würde ich ein göttliches Zeichen herbeirufen, das ist ein Stoßgebet. Ähm, Prayers, sieh herab auf deinen Diener und künde von deiner Weitsicht und deinem Mut Blick herab auf diesen Sünder. Blick herab auf diese sündige Stadt. Schicke dein Zeichen, sodass alle erleuchtet werden, die dein Zeichen sehen. Und wer ich jetzt aufstufen auf Grad 3. Auf Grad 3 äh, kann der Gewalt eine Erscheinung des Heiligen Tiers oder Symbols herbeirufen. Ist nicht körperlich, aber äh, stärkt den Mut der Gläubigen, die es sehen können für um einen Punkt für LKP-Spielrunden. Und es hat natürlich, ja, weiß ich ob es einen Auswirkungen hat, aber um die Sache preis in dieser äh, Grube zu vertreten, die dieser Stadt hoffentlich. Ähm, Grad 3 ist eine Erschwerung der Liturgie um vier Punkte. Und jetzt müssen wir mal gucken, was die allgemeinen Modifikationen da sind. wollen äh, wir da durchgehen. Äh, aus einer heraus, keine Ahnung. Ja, klar, du bist zum Tode verurteilt. <lacht> minus 3. Äh, also schon mal plus minus 0. Ähm. Zerflierung als göttlichen kirchlichen Aufsatz. Nein, auf keinen Fall. Also. Würde nee, ich, ich nicht sagen. Nee. Das ist eigentlich die Motiven? Ja, könnte um, man doch nee, nur sagen. Nee, <lacht> ist eine Notlage, passt schon. Okay. Ähm, äh, Unter beeinflussen bin ich nicht. Äh, frisch konvertierter Gewalter bin ich auch nicht. Ich bin auch kein Eidbrecher, Frefler das wäre nur die, mehr, die, die Motivationslage. Plus, plus minus 0. Genau. Hot Jetzt kommt nach dem, nach, nach dem Ort. Äh, Gewaltboden nicht. Kapelle auch nix. nicht. Table auch nicht. Okay. Plus minus 0. Zeit minus null. ist auch wahrscheinlich un, unwichtig. Zeit ist egal. Umstände. Ähm, Harmonie ist Weltgeschehen. Äh, Nö, das ist Winter. Also, du tust hier natürlich, du willst natürlich Paligan jagen, aber das ist so weit äh, abgespeckt, dass es nicht zählt. Okay, dann hätten man eine plus minus null probe wenn jetzt nicht, du sagst, nicht auch keine weiteren Zuschläge kommen. Ja. Sekunde. Wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Äh, hat er gesagt, wir dir jetzt zeichnen, oder? So. sehen wir 15 Punkte, also 15 LKP, äh, Stärke jetzt für 15 Spielrunden. Das sind etwa knapp Stunden, ich ein Den Mut der Gläubigen, die sehen können, um einen Punkt. Eine Stunde hält das? Ja, LKP-Spielrunden und 15, LK 15 spielrunden sind etwa 75 Minuten. Ja, okay, gut. Und es wirkt natürlich hoffentlich stärkt die Moral hoffentlich in der Stadt. Ich weiß nicht erscheint das Licht jetzt bei mir oder erscheint es über der Grube? Genau, also ja doch, genau, genau der, über der Grube. Du kannst sehen, wie die Wintersonne sich wohl ein letztes Mal nach oben kämpft und die letzten Strahlen nicht unbedingt auf die Stadt schickt, aber wohl in dieses Loch hinein. Und äh, so dass du, äh, also der, der Pirat nicht, aber du bist in Badest in diesem Licht, was jetzt gerade so äh, in, die, in die Grube reingeworfen wird. Und du kannst ein vernehmliches Knacken von dem goldenen Schloss hören. Das hat einmal Klick gemacht. Und während äh, du die Choral die nochmal wiederholst und dein, dein Wunder wirkst, kannst du auch die Kraniche von der Brücke hören, die sich da jetzt wohl irgendwie links und rechts, du kannst sie nur hören, und sicherlich auf den, auf den Häusern niedergelassen haben. Und eine kleine Lotusblüte, die wohl gerade durch den Lichtkegel fallen gelassen wird, in deine Zelle gleitet. Ich würde sie probieren, einmal also aufzufangen. Preis. Dein wird Geschehe. Deine Macht erfüllt diese Stadt, diese Zelle. Und erfüllt diesen Gläubigen mit deiner, mit deiner Macht. Ich fühle Demut. Und würde dann auf die, auf die Knie sinken und die Augen schließen und äh, in mich hineinbeten. Mhm. Das Charisma von Ahmad ähm, reicht so weit, dass er ab und zu mal unter die Plane greift und äh, ein Stück ähm, ja, Getreide, äh, Körner in die Gasse hinein äh, pfeffert und äh, dann, wenn gerade kein, äh, kein roter Richter oder so etwas anwesend ist oder eine Wache, äh, ruft er noch einmal hinein, komm mit, wir haben eine große Verkündigung zu machen, es gibt Essen, schmeißt nochmal noch was rein und dann rumpelt der Wagen weiter, also wirklich eine große Rede ist das nicht und äh, ihr seht schon, dass euch da irgendwie einige Gesichter hinterher blicken und dann noch diese, diese Getreidekörner aufsammeln, aber das reicht nie und nimmer für irgendeine Revolution, niemals und während ihr dann über die Brücke rumpelt, könnt ihr wohl sehen ähm, trotz dessen, ihr wolltet gerade jetzt diese, diese Opfergaben Kaufen, damit ihr wieder einmal über die Brücke rüberkommt Da könnt ihr sehen, wie die Kraniche, die jetzt oben auf dieser Brücke sitzen Abheben und zum Marktplatz flattern Wo ihr einen letzten Sonnenstrahl erkennen könnt Der den ja seinen, seinen Lichtschein auf die Mitte wirft Aber ihr wisst, dass das nicht reicht Also ihr habt hinter euch nicht 600 Ihr habt nicht einmal 60 Ihr müsst irgendwas tun Der Wagen rumpelt weiter immer mal wieder halbherzig Getreide oder Knoblauch, irgendwelche Zwiebeln, die in die Ecken gepfeffert werden und irgendwelche dreckigen Gesichter, die euch angucken. Das klappt nicht. Wir müssen irgendwas tun. Bauer Rogel, wollt ihr, wollt ihr, den, wollt ihr den, den Bauern und Stadtbewohnern zurufen, dass es im Sultanspalast noch mehr Essen gibt und wir es befreien? Gegen mhm. machen wir das denn? Jetzt das kommen egal, wir aus der ganzen Sache her, noch raus. Leute. Aber, aber ähm, jetzt müssen wir uns entscheiden. Entweder, entweder legen wir uns fest auf diesen Aufstand, dann müssen wir ihn auch ordentlich entfachen. Oder wir nutzen die Ablenkung, die Ahmed bietet, befreien Prajodur und versuchen mit Gewalt an das, an das Dokument zu kommen. Oder mit List. Ist, also kriegen wir doch keine Leute zu wollen. Wenn wir hier an der Pizzen äh, vorbeikommen, sieht man direkt, dass es eine Herberge ist oder eine äh, ja, doch, doch, schon. Ich habe da mal einen Blick rein. Befinden sich da welche drin? Ähm, ich muss gerade mal schauen. Das ist welches? Intervals das ist 15. 15. Die Herberge äh, Zara Zazim Aram. Ähm, Jasminenblütenhaus Q5 P8 S22. Dann gib mir mal einen W-20. Okay. Ich zwölf. Zwölf Leute, die du unten im Speisesaal gerade antreffen kannst und... ja, Äh, essen die was? Die essen was. Hm, wahrscheinlich spärliche Portionen da auf dem äh, Teller. Nichts, nichts Vernünftiges, oder? Ne, das Problem ist, dass es eine Herberge ist und es sind keine Einheimischen. Das sind halt Reisende. Okay. Oder, oder. Händler. <lacht> Die wollen uns Bauern auch schon bestimmt beitreten. Äh. äh, scheißegal. Ronka äh, wirft da mal einen Blick rein. Hey, ihr! Es, es gibt ja wohl als großes Verkünden, irgendwas wird ausgeteilt, Essen, vielleicht äh, ein paar Sachen und so. Da kann man sich wohl ein bisschen was verdienen und lohnt sich wohl zuzuhören. Ich weiß nicht, habe ich gerade mitbekommen. Ich, ich laufe da mit, die sind da mit Karren unterwegs, die haben da wohl ein paar Schätze und äh, Richtig äh, Essen Ding? drauf. Richtig große Schätze? Scheint wohl ein großes Ding zu sein, keine Ahnung. Ich, ich würde das nicht verpassen wollen. Nur mal meine Überredenprobe. Minus 5. Minus <lacht> ja, ich weiß Ich habe einen 5er Wert. Ja, das ist halt so das Problem, wenn man da alle äh, Minus 5, also, also plus 5, also erleichtert um 5. Ja, ja, erleichtert, also. erleichtert um 5, ja, ja, passt. Okay, okay dann äh, habe ich 3 Punkte gemacht. Ja, also du, du kannst auf 2 bleiben sitzen, die anderen 10 stehen dann nach und nach auf und wenn der erste aufgestanden ist, dann wird sich das auch, natürlich, da will niemand was verpassen. So, und du, ja, die, die nächsten 10 Leute hast du deinem Bauernaufstück hinzugefügt. Ja, der Gedanke ist, dass andere sich eher anschließen, wenn da mehr Leute sind <lacht> Du kannst auch noch sehen, wie irgendwie der, der Wirt, der so ein bisschen äh, traurig der im Tresen steht, was, was ist denn da los? Was für Tresen? Was, also, was, für, was, für, was für Schätze? Ja, große Änderungen und so. Was meint Wenn, ihr damit? Es, es, es soll wohl endlich Gerechtigkeit herrschen, keine Ahnung, Schau es dir selbst an und Ronka äh, geht auch mit den anderen schnell raus. Sich bei, der bei dem Gernsons. Wort Gerechtigkeit dreht er sich um und verschwindet in der Küche. Du glaubst aber, du glaubst nicht, dass du den jemals wieder siehst. Gerechtigkeit ist kein gutes Ding. Nicht hinter Loser. Niemand will hier Gerechtigkeit. Ja, okay, dann... Kredit. Kredit beginnt laut zu brüllen. Große oh. Essensverteilung auf dem Marktplatz. Äh, auf dem Hauptplatz. Große Essensverteilung auf dem Hauptplatz. Hm, gut. Dann äh, fängst du laut herum zu herumzukrakehlen und äh, das zieht natürlich eine ganze Menge Blicke auf dich. Du kannst auch sehen, wie die, die Holzbalustrade, äh, die vor die Fenster gemacht worden sind, jetzt geöffnet werden und die Neu Leute neugierig gucken. Also jetzt, jetzt ist tatsächlich Stimmung in der Stadt. Du kannst aber auch sehen, wie vom Pryos-Tempel jetzt äh, zwei rote Richter äh, misstrauisch in deine Richtung gucken und dann auf dich zugehen, während ihr ihnen entgegenrumpelt. Willst du es einstellen oder machst du weiter? Ich mach laut halskrakehlend weiter. Ihr stört S. die öffentliche Ruhe. Pack mich an und ich störe deine Ruhe. Widerstand gegen die Richter. Das kostet euch sowohl die Hände als auch die Zunge. Wachen! Oh, ich möchte hier meine Waffe schnell ziehen und mir den Knauf in die Fresse schlagen, bevor er nach Wachen ruft. Du greifst den Richter an. Ich möchte dem anderen Dolch in die Kehle oh, Was? Oh, was? So, okay. <lacht> Maximale Eskalation. Die haben, sich gerade, die haben sich gerade umgedreht, haben nach den Wachen gerufen, weil das alle Regeln. Oh, minus 5. Minus 8. Nee, nee, minus 8. Ähm, ihr könnt da Ansagen reinpacken, wenn ihr wollt. Ihr könnt die meucheln. Das ist dann wieder plus 8. Äh, Dreifacher Schaden, eine Rüstung. Ich die haben keine Rüstung. Ich wollte jetzt Halt an! Die töten wollte ich die nicht, mach Ausdauerschaden. nee nee nee nee, nee Kredik hat nicht gesagt. So, halt an, was willst du tun? Stellst du dich also oben auf, bin, auf die Plane? Also ich bin der allerletzte, der schlechteste Kämpfer hier, ich check vermutlich gar nicht, was die machen, bis sie dich schon umgebracht haben. Na, stellst du dich irgendwie oben auf die Plane von dem Wagen und hast eine Fackel in der Hand oder einen Stein oder was? Also erstmal ist halt ein Riesenschüsse. also wie jeder in einem Bauernaufstand möchte ich irgendwo in der Mitte hinten stehen, <lacht> damit die die vorne was Maul kriege ich noch weglaufen kann. So, gredig äh, Kampf und dann du hast einen Dolch, dann würfelst du auf Raufen. Mach dann Raufen, At, ähm, einfach Doppelklick dann auf die 15. Plus 12, Jesus, Maria und Josef. Machst du eine 12-Ansage? Ach so, nee, das ist der. Was ist das? Das, das war mein äh, Schaden. Und zwar 15 Ausdauerschaden. Knaufschlag mit okay. einer 8 Das ist über der Konstitution, damit geht er zu Boden. Du brichst ihm wahrscheinlich irgendwie den, den, den, den, äh, den Kiefer. Blut sprudelt aus dem Mund und äh, dann geht er ohne ein weiteres Geräusch zu Boden. Und währenddessen kannst du sehen, dass Krellik, der Pirat, seinen Dolch in den Hals vom anderen Richter rammt, dreht den Dolch einmal, zieht raus und das ist. Okay, ihr seid sowieso tot. Egal, also, ich meine, Ronga, wenn Ronga, wenn das hier nicht klappt, du hast einen Richterangriff, du stirbst sowieso. Ja, und dementsprechend Krellik hat das verstanden, der ist, der ist ein guter Pirat, der, der macht kurz einen Prozess und ja, muss man gerade gucken. Ein W10, ein W10 Stadtwächter. Sieben Stück. Du siehst, wie jetzt sieben äh, Löwen von Taluse ihre Waffen ziehen und Würfel mal... die Waffen dabei, die Richter? Äh, die, die Richter haben Pflegel, so, so, so, so ein Pflegel, wie die pryos sie vielleicht benutzt. Oder Peitschen. Verteilen, die verteilen unter der Bevölkerung. <lacht> ja, alles klar. Äh, äh, du siehst, wie die, wie die Waffen gezogen werden. Die, die gucken euch argwöhnisch an. Ihr seid jetzt Uh, jeder, gibt mir mal ein w 20 von euch. Jeder ein. Okay. 3. 15. 16. Plus die 10, die Ronga geholt hat. Du hast einen Schicksalspunkt, ja, na klar. Du kannst die drei neu würfeln. 17. 17, wow, sehr bin gut. Ja, dann habt ihr ähm, 20... 20, 20, 60, 50 und nochmal 10 von Ronga sind. Ihr habt 60 Leute jetzt hinter euch, das sind halt nicht 600, aber 60 zumindest und es kommen weitere und die sieben Wachen gucken euch argwöhnisch an. Jetzt kommt es auf ba Bauer Rogel an. Wie, wie verhältst du dich? Okay, also was mache denn die, die Wache? Die wird gerade von Greldig eine Peitsche zugeschmissen. Ich reich die Peitsche weiter und zünde meine <lacht> Fackel. Moral davon. Okay, du zündest deine Fackel an. Okay, klack, klack, klack, äh, Feuerstein und dann brennt deine Fackel und jetzt? jetzt möchte ich gucken, an welchem Gebäude wir vorbeigehen, das so aussieht, als wäre es halbwegs offiziell, das nicht der Freihaustempel ja, Das erzählen. das Richtergebäude, das Haus des Scharfrichters. Da musst du, musst du so ein kleines bisschen sprinten. Ich muss mal gerade gucken, wie viele Meter das sind. Äh, 40 Meter. 40 Meter, du hast nicht die Aufmerksamkeit erwachen, aber du sprintest die 40 Meter zum Haus des Richters leerstehend und kannst dann deinen Fackel da draufschmeißen. Da hat ja, man Dolgoruk gewohnt. Also ich meine, ich bin ja, ich bin ja nicht ganz doof, wenn ich weiß, ich schmeiß die Facker da jetzt an der Wand, passiert ja nicht viel. Hat das denn ein Strohdach oder irgendwas, was ähm, ich glaube, was ich zünden kann? Ein Holz, ein Holz, Holzdach, ja. <lacht> Muss du okay, oben drauf schmeißen? Ja, ich glaube, ich kletter lieber an der Seite hoch und dann. Ja, ich möchte jetzt nicht hoch, so hochklettern, um es anzuzünden. Gut, geben wir mal eine Kletternprobe. Derweil die anderen, Ihr könnt wir mal eine Initiativeprobe geben. Z 20? Ne, ich muss einen W6 würfeln. Ja, siehst du. 3. 3 plus 14 sind 17. Aber das war die Mutprobe. Die 20 war die Mutprobe von den Wachen. Ähm, die greifen euch nicht an. Die haben die Schwerter gezogen, aber sie greifen euch nicht an. Könnt ihr trotzdem mal eine Initiative geben, dann haben wir das schon mal.